bin schon auf der Pfälzer Seite des Rheins. Man sieht ja. Hallo sich. Hallo Leute. Ich bin unterwegs mit den Liegeradlern nach Lauderburg. Klasse Geräte. Wir sind jetzt hier in den Jardin d'été eingekehrt und da kann man wunderbar äh, mit Tischgrills dann draußen grillen. Wir sind auf dem Rückweg nach Deutschland, so 23 Kilometer bis bald verabschiede ich mich auch schon wieder, hier aus den Auenwäldern an der französischen Grenze am Rhein. Tschüss, bis dann mal wieder.